Die Sonne lacht, die Wolken ziehen, braunes Pack ist überall zu sehen. Nazis marschieren. Und jedes Jahr mal zur selben Zeit. Aufmarsch der rechten Hässlichkeit. Nazis marschieren. Ich meine, Nazis marschieren. Na, na, na, Nazis marschieren. Und Nazis marschieren. Noch 21 Meter weit macht sich Zivilcourage breit und Nazis blockieren Menschen mit Hörn und Verstand leisten lautstark Widerstand und Nazis blockieren Nazis blockieren Na na na Nazis blockieren Nazis blockieren, Nazis blockieren. Während Nazis Steine schmeißen, kann kein Polizist eingreifen. Nazis blockieren, doch wegen friedliche Blockierer. Helfen, Pfefferspray und Wasserwerfer, ja, Nazis blockieren. Nazis blockieren, Nazis blockieren, Nazis blockieren. Ja, ein Wort hier bewiesen, man kann Nazis den Tag verwiesen. Nazis blockieren Ab dem oder Menschenkette dieses Jahr ohne Nazis, bitte Nazis blockieren. Nazis nein, na, nein, na, Nazis blockieren. Nein, na, nein, na, nein, na, Nazis blockieren. Na, na, na, Nazis blockieren. Nazis. Den ganzen nazi -Schanz. Nazis blockieren. Gedenkt der Opfer, stellt euch schwer, wir brauchen keine Nazis mehr, Nazis blockieren. Wir wollen Nazis blockieren. Nazis blockieren, Nazis blockieren.